Wir leben in sehr bewegten Zeiten und ich glaube, das ist extrem gut, wenn alles so 0815 15 läuft, dann. Aber wir leben in einer Zeit, wo ganz viel im Umbruch ist, wo ganz viel in Frage gestellt wird, wo man nicht weiß, in welche Richtung was wie geht. Das ist alles in Bewegung. Es wird so viel erschüttert in den verschiedenen Bereichen, hey. Ich bin gespannt, wo Gott mit uns hin will. Und das wird eine der ganz großen Fragen sein, Herr, was willst du, dass wir tun sollen? Mit den Folien klappt es anscheinend nicht, dann ist es nicht doch. Diese Sache kam jetzt bei Facebook bei meiner Frau auf den Rechner von Martin Luther, als die Pest kam. Und ich denke, das lesen wir einmal ganz, ganz neu durch, weil das ist so eine Wegweisung für uns in dieser Zeit. Martin Luther hat ja zweimal die Pest erlebt. Und zweimal ist er nicht aus der Stadt geflohen, sondern in der Stadt geblieben und hat den Menschen gedient. Und kommt dann auf diese Ebene, und ich lese das vor, wenn Gott tödliche Seuchen schickt, will ich Gott bitten, gnädig zu sein und der Seuche zu wehren.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 Das ist ein gottesfürchtiger Glaube, der nicht tollkühn und dumm und dreist ist und Gott nicht versucht. Starke Aussage, nicht? Das kann jemand nur schreiben, der durch diese Zeiten auch hindurchgegangen ist, die noch viel intensiver waren, wie die bei uns jetzt sind. Ich will mit euch in die Coachingzone Gottes gehen. Coaching, das ist ja ein moderner Begriff, das heißt eine Hilfestellung, die von außen hineinspricht. Jeder Trainer beim Fußball, der hat so ein bestimmtes Karre, wo er sich dann aufhalten kann, das ist die Coaching-Zone. Und dann darf er seinen Spielern sagen, mehr rechts, mehr links, den musst du jetzt faulen, schieß endlich los. Geht klar, wir wollen gewinnen, wo die Ermutigung kommt und die Korrektur und die Wegweisung und ich denke, Gott macht es mit uns auch so. Deswegen er ist der große Coach oder ein anderes modernes Wort ist der Mentor oder der Ratgeber von außen. Jetzt sind wir im deutschen Gespräch gebraucht. Und ich gehe mit euch etwa zehn Jahre nach Pfingsten in die Apostelgeschichte. Da hatten wir das letzte Mal uns mit Cornelius ein klein wenig beschäftigt. Cornelius war ja ein ganz besonderer Jünger. Er betete immer zu Gott, er gab viele Almosen, er war fromm, er war gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Das hatten wir das letzte Mal so ein klein wenig betrachtet. Das sind die Zeugnisse, die Gott über ihn ausgesprochen hat. Und ich hatte das so ein bisschen ausgelegt und gesagt, was für Nachruf wird bei dir auf deinem Grab gesprochen werden? Was ist von Gott her sichtbar? Wir hatten gelesen, wie er in Apostelgeschichte 10, ein ganzes Kapitel wird ihm und Petrus in der Coachingzone dort gewidmet, wie ein Engel ihm erscheint. Er war ja noch kein Christ, aber er war halt fromm, er gab viele Almosen, er war gottesfürchtig. Der Engel erscheint ihm und sagt, hey Cornelius, ich sehe deine Gebete, deine Almosen, und ich gedenke ihrer. Nun sende Männer aus nach Joppe und lass Simon mit Beinamen Petrus holen. Er ist bei einem Gerber Simon zu Gast. Das Haus liegt am Meer. Geht mal los. Und Cornelius ruft seine Untertanen und schickt die los. Es Ist hochinteressant, nicht? Wie kann sowas geschehen, wenn Gott mitten in das Leben von Menschen hineinredet? Und jetzt schauen wir so ein Stückchen äh, in das Leben von Petrus hinein. Zehn Jahre nach der großen Erweckung am Pfingsten sind wir unterwegs. Zehn Jahre, wo es gerade richtig losgegangen war, wo an einem Tag 3000 Seelen hinzugetan wurden. Könnt ihr euch unsere Gemeinde vorstellen, wenn auf einmal nach einem Gottesdienst, wir sind bei so einer Demonstration gewesen und haben einfach mal gepredigt und nicht gegen alles Mögliche, sondern für ihn gesprochen, und dann bekehren sich auf einmal 3000 Leute. Das setzt eine Geschäftigkeit frei. Und dann ging das ja weiter. Dann mussten Diakone eingesetzt werden. Dann war auf einmal, also sie hatten kaum noch Zeit zum Gebet. Dann war alles anders. Und ich bin überzeugt, zehn Jahre lang haben die versucht, das ganze System nach guter jüdischer Tradition aufrechtzuerhalten und zu organisieren. Sie waren mittendrin, sie waren, wie würde man in einer Firma sagen, betriebsblind geworden. Sie waren in ihrem Alltag unterwegs. Das ist so eine Sache, die im Prinzip jeder von uns erleben kann. Jede Firma kennt das, wenn von außen kein Coach hineinspricht, dann werden die irgendwann betriebsblind. Und die Gefahr, dass die pleite gehen, ist relativ groß dann entwickelt sich so ein Inseldenken. Klinge ich nur so hohl hier vorne oder ist das bei euch auch so? Ich habe immer das Gefühl, kommt, ja. Bei mir klingt das wahrscheinlich, weil der Monitor was auf mich strahlt. Wenn ein Stadtmensch, der immer nur in der Innenstadt gelebt hat, auf einmal, ich sag mal, nach Mecklenburg-Vorpommern kommt, der weiß gar nicht, wie man sich da benehmen soll der fährt ganz anders Auto, der stellt auf einmal fest, die Fahrradfahrer fahren normal, er ist gewohnt, noch bei Rot drüber zu fahren, aber die bremsen dort. Und genauso umgekehrt ist das, wenn auf einmal ein Land nach Berlin in die Innenstadt kommt, der wird kira an unserem Verkehr oder noch besser, ich nehme ihn mit nach Bangalore, Indien. Dann stellst du auf einmal fest, hier brauchst du einen Coach, der dir sagt, wie lebt man denn in dieser Zeit? Und so sind wir auch in der Gemeinde sehr stark geprägt durch unsere Geburt, durch unsere Tradition, in der wir unterwegs sind. Wenn du nie einen dunkelhäutigen Menschen gesehen hast, dann wirst du ihn hier vorne ganz komisch fragen: Sag mal, wie ist denn das da? Und dann wird er sagen: Ihr seid alle komisch, ihr Bleichgesichter. Das, das ist so. Wir sind geprägt durch unsere Gesellschaftsschichten und mit unserer Denkstruktur. Wir sind geprägt mit politischen Meinungen. Wenn du immer in einem kommunistischen Haushalt groß geworden bist, dann ist es ganz schwer, mit jemandem zusammenkommen, der in, im Kölner Raum immer nur CDU gewählt hat. Wir sind geprägt. Und das ist eine Gefahr auch für die Gemeinde Jesu Christi. Und diese Gefahr, in der lief auch Petrus, der große heilige Mann, er hatte ja schon so viele Situationen gesehen, die, die ungewöhnlich waren. Aber er war geprägt durch seine Tradition. Und wir Pfingstler haben oft geguckt auf die katholische Kirche, auf die lutheranische Kirche und haben gesagt, naja, die sind alle ein bisschen weltfremd geworden. Aber ich stelle fest, je länger ich Pfingstler bin, ich werde betriebsblind. Ich sehe nur noch, mein spezielles Leben. Und jetzt kommt Gott in die Coaching-Zone und geht mit Petrus um und widmet ihm ein ganzes Kapitel in der Bibel. Nicht nur so einen Satz, Tu recht und scheue niemand, ja sondern ein ganzes Kapitel. Und das muss ich mit euch lesen. Und dann gehen wir mal auf so ein paar Gedankenwege da ein. Also, Cornelius hat seine Leute losgeschickt. Und die sind gegangen und jetzt fangen wir im Vers 9 des 10. Kapitels an zu lesen. Am nächsten Tag, als diese auf dem Weg waren und in die Nähe der Stadt kam, stieg Petrus auf das Dach zu beten um die sechste Stunde, das war so zwischen 11 und 12 Uhr. Und als er hungrig wurde, wollte er essen. Während sie ihm aber etwas zubereiteten, kam eine Verzückung über ihn und er sah den Himmel aufgetan und ein Gefäß herabkommen, wie ein großes leinernes Tuch an vier Zipfeln niedergelassen auf die Erde. Darin waren allerlei vierfüßige und kriechende Tiere der Erde und Vögel des Himmels. Und es geschah eine Stimme zu ihm, steh auf Petrus, schlachte und iss. Also ich sag mal schon in der jüdischen Tradition, da müsste jetzt, Aaron, was zu sagen, das ist ja mal noch was ganz Besonderes, aber ich stelle mir so vor, da wären ein paar Tausendfüßler, ein paar fette Spinnen und so weiter und dann so eine Schnecke, die da rumging und dann käme die Stimme und sagte: Paul, schlachte und iss. Ehrlich, alleine, wenn ich so eine, so eine fette Spinne sehen würde, war, ich, mit Haut und Haaren oder ohne, Herr Jesus, wie meinst du das? Das muss ein Albtraum sein. Ich wollte die Predigt eigentlich über, äh, überschreiben, ein Horrortraum des Petrus. Da ist nicht nur die fromme Tradition, sondern ihm treibt es das nackte Elend ins Gesicht. Dieses Viehzeug, also ein schönes Steak oder ein Lammkotlett, das wäre jetzt das Richtige gewesen, schön durchgebraten oder ein Petrusfisch aus meiner Heimat. Also die Reaktion von Petrus. Er ist ja noch sehr human, wie es hier beschrieben wird. Petrus aber sprach, oh nein, Herr. Oh nein, Herr. Aber oh, ich bin schon weiter, das müsstet ihr ja mitlesen können, wa? Oh nein, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Und die Stimme sprach zu ihm, zum zweiten Mal zu ihm, was Gott rein gemacht hat, das nennst du nicht unrein. Und das geschah dreimal. Und alsbald wurde das Gefäß wieder hinaufgenommen in Himmel. Als aber Petrus noch ratlos war, sah er, die äh, sah er, was die Erscheinung bedeutete, die er gesehen hatte. Siehe, da fragten die Männer von Cornelius Gesandt nach dem Hause Simons und standen schon vor der Tür, riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast wäre. Während aber Petrus nachsann über die Erscheinung, sprach der Geist zu ihm, Siehe, drei Männer suchen dich. Steh auf, steig hinab und geh mit ihnen und zweifel nicht, denn ich hab sie gesandt. Da stieg Petrus hinab zu den Männern und sprach, Siehe, ich bin's, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier? Sie aber sprachen, der Hauptmann Cornelius, ein frommer und gottesfürchtiger Mann mit gutem Ruf bei dem ganzen Volk der Juden, hat einen Befehl empfangen von einem heiligen Engel, dass er dich solle holen lassen in sein Haus und hören, was du zu sagen hast. Da rief er sie herein und beherbergte sie und am nächsten Tag machte er sich auf und zog mit ihnen und einigen Brüdern nach Joppe, äh, Und einige Brüder aus Joppe gingen mit ihm. Und am folgenden Tag kam er, in Caesarea, kam er nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und nächsten Freunde zusammengerufen. Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, Ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Darum habe ich mich nicht geweigert zu kommen, als ich geholt wurde. So frage ich euch nun, warum ihr mich habt holen lassen. Cornelius sprach, vor vier Tagen um diese Zeit betete ich um die neunte Stunde, etwa 15 Uhr, in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann vor mir in einem leuchtenden Gewand und er sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist, deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. So sende nun nach Joppe und lass herrufen Simon mit Beinamen Petrus, der zu Gast ist im Hause des Gerber Simons am Meer. Das sandte ich sofort zu dir und du hast recht getan, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn befohlen ist. Spannend, nicht? Die Geschichte kennt ihr, aber ich lese sie trotzdem weiter. Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm. Er hat das Wort dem Volk Israel gesandt und Frieden verkündigt durch Jesus Christus, welcher der Herr über alles ist. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist. Angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er getan hat im jüdischen Land und Jerusalem. Den haben sie an das Holz gehängt und getötet. Den hat Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihn erscheinen lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott vorher erwählten Zeugen, die wir mit ihm gewesen sind, gegessen und getrunken haben, nachdem er auferstanden war von den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist, zu richten, zum Richter der Lebendigen und der Toten. Von diesem bezeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollten. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Volk zuhörten, dem Wort zuhörten und die Gläubig Gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurden, denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hochpriesen. Da antwortete Petrus: Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben, ebenso wie wir? Und er befahl, sie zu taufen im Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage da bliebe. Was für eine Geschichte, wie Gott mit Petrus umgegangen ist. Petrus war gefangen in seiner ganzen Tradition, wie ich gefangen bin in meiner ganzen christlichen evangelikalen Erziehung. Ich bin durch und durch geprägt von meiner Siegerländer-Mentalität. Ich bin zutiefst geprägt, wie man Gottesdienste zu feiern hat. Am Anfang ein starker Lobpreis, dann ein kurzes Gebet, möglichstes Vaterunser nicht vergessen. Dann kommt eine Predigt, so über, na als Pfingstler mehr als 30 Minuten. Und dann nach Möglichkeit noch ein kleiner Response. Dann wird Opfer gesammelt, der Segen gesprochen, und dann gehen wir nach Hause. Und wenn das auf einmal durchbrochen wird, dann wird es irgendwie komisch. Ich komme ja ab und zu mal rum und dann predige ich auch bei einem Jugendgottesdienst. Und die brauchen jetzt in der Regel immer, dass hier vorne richtig Lightshow ist. Die Musik ist mir so laut, dass ich sage, ey, ich setze mich ganz hinten hin. Und dann haben die dann auch noch Rauch, der hochsteigt. Und dann hüpfen die wie die Wilden. Dann tragen die Jungen sogar Kappe. Das ist für meine Prägung absolut unmöglich, Dann kommen die Jesus Freaks noch, die dann noch ein Zahnschärfer sind. Die nehmen Abendmahl mit Cola. Das sind die Ältesten, die letzten Säcke. Ja, versteht ihr? Das, das, das, das kann ich nicht. Oder dann bin ich in Selwitz, in der Kommunität. Da gab es morgens eine heilige Andacht. Da kriegst du ein Liederblatt in die Hand. Und ich kenne die Lieder alle gar nicht. Und das ist so, so, so ein Hauch von gregorianischer Gesang. Und äh, dann sind die alle ganz schweigsam und singen da. Ey, was ist denn hier los? Das ist aber kein Gottesdienst. Hier. Das ist ja ganz komisch, das ist ja Mittelalter. Dann stelle ich auf einmal fest, die haben eine ganz andere Tradition. Und dann stelle ich fest, Paul, was, bist du ein kleinkarierter Typ? Hör doch erst mal zu. Sieh doch mal erst ihr Herz an. Dann fange ich an, nach allem Äußeren zu gucken. Und dann bin ich ähnlich wie Petrus. Petrus ist ja Jude durch und durch. Aber dann hat er ja doch schon erlebt, wie Jesus diese Tradition durchbrochen hat. Er hat ja erlebt, wie er mit der Samaritanerin umgegangen ist. Er hat ja erlebt, wie er mit der phönizischen Frau umgegangen ist. Er hätte ja nicht mit der Frau sprechen dürfen. Und trotzdem ist er gefangen. Und dann stelle ich fest, ich bin das auch hier in unserer Gemeinde. Es ist ja interessant, wenn wir manchmal diskutieren. Ich nenne mal so ein so ein paar Reizworte, wo wir immer ganz viel als fromme Leute drüber diskutieren in dieser Zeit. Ist Homosexuelle, Homosexualität erlaubt, ja oder nein? Darf man Homosexuelle segnen, ja oder nein? Und dann merke ich, dann diskutieren wir. Dann die Frage, wie viele Muslime dürften hier in den Gottesdienst kommen, bevor sie uns übernehmen und hier eine Moschee rausmachen. Das ist, es, ja, ist, ist eine, eine, eine wesentliche Frage, die man... Oder ich gehe mal ein bisschen weiter runter. Äh, wie viele Frauen dürfen predigen, ja oder nein? Oder müssen wir mehr darüber nachdenken, die Frau schweige in der Gemeinde und der erlaube ich nicht zu, zu lehren. Da kann man stundenlang drüber diskutieren. Oder ich breche es mal noch ein bisschen runter. Äh, wir haben... Äh, Israel-Freunde, die mit großer Leidenschaft, und ich finde das richtig und gut für Israel beten, aber manchmal entkleiden die mir so ein bisschen dann reden, die ganz viel, ah, Netanjahu müsste eigentlich, und dann wird auf einmal politisch gebetet, und dann hast du eine Gesprächsgruppe über Netanjahu und was in Israel passiert. Und dann stelle ich fest, wir sind alle geprägt von unserer Tradition. Wir sind alle geprägt mit Nebenschauplätze. Wir hatten die Diskussion lange Zeit, ob wir einen Tiergottesdienst machen sollten. Viele Gemeinden haben schon Schwierigkeiten, dass Hunde oder Tiere im Gottesdienst zulässig sind. Ich meine jetzt nicht die Läuse, die der eine oder andere vielleicht mitbringt, sondern die sichtbaren Krusen. Merkt ihr, wie wir. In einem gewissen Setting wie Petrus sind. Und für mich ist jetzt die Frage, wie coacht ihn Gott eigentlich? Wie geht Gott mit ihm um? Weil ich muss ja daraus was lernen können. Das Erste, dass Gott kommt und ihn bei der Hand nimmt. Er spricht von außen nach innen rein und sagt, du bist kleinkariert unterwegs. Dein Herz ist verengt. Es ist sehr interessant, ich komme nochmal auf ein spitzes Thema, nicht, dass ich das jetzt ausführen will. Ja, Jesus hat nicht einmal was zum Thema Homosexualität gesagt, sondern er gibt seinen Leuten den Auftrag, geht an die Hecken und Zäune und verkündigt, dass Vergebung der Sünden möglich ist. Und zwar durch mich, Dadurch bin ich, dazu bin ich gekommen, und dann stelle ich fest, wir Christen, wir kommen immer aufgrund unserer Prägung, die nicht verkehrt ist. Versteht ihr, als die Vision kam, hat Gott nicht gesagt, du bist falsch mit deiner Tradition. Er hat nur gesagt, du brauchst eine Herzenserweiterung. Du musst wieder lernen, wo es mir drauf ankommt, was wirklich wichtig ist. Wo der primäre wo das primäre Ziel hingeht. Was war denn im Missionsbefehl? Geht hin und verkündigt, heilt die Kranken, treibt die Dämonen aus. Das war das Wesentliche, mit dem Petrus losgeschickt worden ist und dann wurde es verengt. Gott kommt und Petrus brauchte eine neue Vision, wie Gott denkt. Und ihr merkt, wie er darüber sich aufregt bei Gott so das geht gar nicht Gott ich das muss ein Albtraum sein das kommt nicht von dir und Gott muss das dreimal wiederholen bis Petrus das wirklich kapiert hier kommt es Gott auf ganz wichtige Dinge an okay er geht dann ein Stückchen weiter runter er sind noch über die Erscheinung nach er kann es noch nicht zuordnen dann muss der Heilige Geist nochmal kommen, hätte die Vision nicht schon gereicht. Der Heilige Geist muss noch mal kommen und muss ihn an der Hand nehmen und muss zu ihm sagen, siehe, da kommen drei Männer und mit denen gehst du gefälligst mit. Und ich glaube, das hatte er gelernt. Und das glaube ich, dass wir das als Pfingstler unbedingt wieder lernen müssen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, damit wir wieder auf das Wesentliche, auf das Zentrum kommen und die Nebenschauplätze erstmal beiseite lassen. Sie rauben mir mehr Zeit und mehr Energie und mehr Nachdenken als alles Mögliche. Und über die Verlorenen draußen denke ich komm noch nach. Erlaubt mir so ein, so ein klein wenig... Äh, Wie gehen wir um in dieser Zeit mit, dass wir noch Gottesdienst feiern dürfen? Aber Restaurantbesitzer, Hoteliers und äh, die Sportvereine, die gehen vielleicht jetzt alle pleite. Ich habe mich oft gefragt und dann rege ich mich über äh, Corona auf, was wir noch dürfen oder nicht dürfen. Und mir war es so, als wenn der Heilige Geist sagt, sag mal, denkst du an die Leute, deren ganze Existenz momentan kaputt geht? Denkst du an die vielen Infizierten, die da sind? Oder denkst du nur danach, daran, wie wir jetzt wirklich optimal Gottesdienst feiern können in dieser Zeit noch? Und wie dieser Gottesdienst in dieser Zeit auszusehen hat, hier stelle ich fest, ich bin so gefangen, meine ganze Energie und meine ganzen Denkstrukturen gehen dahin. Wie feiern wir jetzt, wir dürfen ja noch, wie feiern wir jetzt richtig Gottesdienst? Und so, als wird der Heilige Geist sagen, Paul, denkst du an den, die Leute, die derzeit nicht richtig wissen, was rechts und links ist? deren Existenz jetzt alle kaputt geht? Ich habe gedacht, ja, eigentlich müssten wir einen Flyer herumschicken, wir machen einen speziellen Tröstungsgottesdienst für alle, die jetzt gerade pleite gehen. Es ist jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, aber ihr versteht, in welche Richtung ich denke. Hier stelle ich fest, ich bin gefangen in meiner Denkstruktur, was wirklich am Sonntag um 10.45 Uhr hier zu sein hat. Ich kann gar nicht mehr anders denken. Ich bin gefangen. Und ich glaube, ich muss es ganz neu wieder hören vom Heiligen Geist, was in dieser Zeit wirklich auf dem Herzen Gottes liegt, was Er wirklich will, wo es wirklich darum hingeht. Nichts gegen, ich bin so dankbar für den Lobpreis und ich habe mich vorhin wirklich wohlgefühlt in dem Lobpreis auch. Da kann ich drin, drin aufgehen und ich, ich brauche auch diese Art des Gottesdienstes, der in meiner Tradition unterwegs ist. Aber ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo Gott uns ganz neu korrigieren muss in unserer Denkstruktur, wo es wirklich sein Fokus darauf hingeht. Und ich stelle fest, ich kann nur schwer hören. Ich bin wie Petrus, ich habe vielleicht eine Vision und sage, nee, die Spinne esse ich jetzt nicht. Wenn ich darüber nachdenke, wie viel Diskussion ich hatte, ob Trump jetzt gut ist oder nicht, was er alles richtig oder falsch macht. Und in diesen ganzen Diskussionen habe ich nicht einmal darüber nachgedacht, dass die Gaststätte neben mir vielleicht jetzt pleite geht, weil jetzt schon wieder das Corona so mächtig losgeht. Ich habe nicht gedacht, was mein Nachbar vielleicht oder mein übernächster Nachbar oder dann vielleicht in der Einsamkeit über Selbstmord nachdenkt. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Stattdessen diskutiere ich ewig lange über Trump und wie die Wahl ausgeht und was das dann mit unserem Wirtschaftssystem macht. Ich habe ganz schlaue Ideen. Die Frage ist, kann Gott von außen mich coachen? und lasse ich das noch zu? Petrus brauchte, dass der Heilige Geist noch mal ganz gezielt zu ihm spricht. Und er brauchte das, dass er sieht, wie Gott ganz souverän an ihm vorbeigeht und mit dem Heiligen Geist tauft. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Überleg mal, wir hätten jetzt hier ganz viele Muslime hier. Muslimische Einladungsgottesdienste. Und die wären jetzt gekommen. Und während ich jetzt so gerade predige, auf einmal zack, fällt der Heilige Geist auf dich und die reden in Zungen, was du schon immer wolltest. <lacht> ganz souverän. Gott ist gekommen, zu erretten und zu erlösen und neu zu machen. Und ich glaube, wir brauchen ganz neu die Kutschung des Heiligen Geistes, dass der wieder ganz neu in unser Leben hineinspricht, was wirklich auf dem Herzen Gottes für diese Zeit ist. Ich glaube nicht, dass wir so weitermachen können wie bisher. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir haben uns an ganz bestimmte Traditionen gewöhnt und Gott möchte eine Herzenserweiterung haben. Kann das sein, dass der Gottesdienst hier dann eingestellt wird? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, dass mein Herz erweitert wird und ich eine ganz andere Perspektive wieder kriege, was der Geist den Gemeinden für diese Zeit, heute und jetzt sagt. Wenn ich das nicht höre, werde ich immer nur diskutieren, was die Politik richtig macht oder nicht. Ich werde mich fürchten vor der Islamisierung. Ich werde ewig diskutieren über Nebenschauplätze. Gott ist gekommen, um zu erretten und zu erneuern, um Sünden zu vergeben und mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Und ich glaube zutiefst wenn wir das heiliggeist seminar haben und bekommen nicht diese Herzenserweiterung, wir werden theologisch ein bisschen schlauer sein, aber wir werden es nicht fassen, was er uns wirklich schenken will. Was war der Teil von Petrus? Oder Aaron würde jetzt fragen, was hat das mit uns zu tun? <lacht> Ich glaube, man kann das Reden des Heiligen Geistes hören und genauso weitermachen wie bisher. Oder man kann gehorsam sein und gehen. Ich habe die Geschichte oft erzählt vom Nollendorfplatz, als da die Erweckung Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre angefangen hat. Es gab einen Gottesdienst, die Gemeinde hat zehn Jahre alles probiert, was irgendwo geht, um zu evangelisieren. Sie haben selbst die Waldbühne gemietet, aber keiner ist in die Gemeinde gekommen. Und dann spricht eines Tages der Geist Gottes und sagt, bitte auf die Knie gehen, wir verzichten auf die Predigt, sondern wir möchten ganz neu hören, was Gott sagt für diese Zeit. Dann haben sie gebetet, Gottesdienst beendet und dann kam am Nollendorfplatz der erste langkarige Freak zur Tür rein und da haben die wenigen Omis, die so gebetet hatten, den angesehen und haben gesagt, euer oh ja, Jesus, du hast auch noch ein paar anständige Jugendliche, kannst du die nicht erstmal schicken? Das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Sie waren geprägt in ihrer Tradition, wie ich in der Tradition geprägt bin. Und ich brauche ein Coaching von außen, dass Gott mir neu sagt, Paul, du musst was ändern. Ich sage, Ach, ich mache doch alles richtig, ich bin doch Jude. Ja, so, so. Ich bleibe mal in dem Bild von Petrus. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert. Gottesdienst wieder. Da kommt der Geist Gottes und sagt, das geht so nicht. Dann sind sie wieder auf die Knie gegangen haben auf die Predigt verzichtet und haben zu Gott gerufen und haben gesagt, wir tun Buße, wir nehmen jeden, der kommt. Und innerhalb von wenigen Wochen haben sich mehr als 150 Drogenabhängige bekehrt. Ich werde diese Zeit, ich traue ihr immer noch nach. Es war alles ein bisschen chaotisch, es war alles ein bisschen komisch. Man wusste nie genau, was am nächsten Sonntag passiert. Aber es sind Zeichen und Wunder passiert. Leute sind ohne Entzugserscheinung frei geworden. Und wenn ich an Uh, Norbert und Assi denke, die mit LSD sich zugedonnert hatte, wo die Ärzte gesagt haben, also nur nicht schwanger werden, alle Kinder werden missgebildet und dann kam ein gesundes Kind nach dem anderen. Ich kann mich an das, die Fernsehsendung erinnern, wo der SFB zur Taufe rausgefahren ist an den Wannsee. Ich habe dieses Filmdokument noch und hat gefilmt, wie 50, 60 ehemalige Drogenabhängige reingegangen sind ins Wasser. Da war der Herzschlag Gottes. In dieser Zeit habe ich immer noch Jungscher arbeit gemacht im Siegerland, bin immer in die Jungschar-Freizeiten mitgefahren als Jugendleiter. Und dann fragt mich eines Tages der Leiter vom CVM-Kreisverband Siegen. Er sagt: Paul, sag mir mal, wir haben arbeiten hier mit Jugendlichen und Kindern, aber die Jesus-People-Bewegung ist an uns vorbeigegangen. Hast du eine Antwort? Warum? Ich als 20-jährige People, ich hatte keine Ahnung. Er fragt mich, bist du mehr Jesus-People oder bist du mehr C und Emler? Ich sage, das weiß ich nicht. Ich bin ein Kind Gottes. Ja. Verstehst du? Man kann in der Tradition gute Arbeiten machen. Aber ich würde gern mit der Gemeinde wieder die Stimme Gottes hören, was in dieser Zeit dran ist. Wo geht Gott hin? Und ich möchte mich von ihm korrigieren lassen. Und stelle fest, ich brauche das vielleicht auch, dass ein Tuch runterkommt. Ich brauche das vielleicht, als ich mich frisch bekehrt habe und mit dem Heiligen Geist getauft worden bin, dann gab es immer nur ein, ein Ding, das Evangelium weiter zu verkündigen und noch mehr im Heiligen Geist zu wachsen, mehr seine Stimme zu hören. Und ich bin erschrocken, wie weit die Tradition mich eingeholt hat. Ich brauche dieses Coaching vom Herrn. Mehr denn je. Nicht, damit ich jedem Antwort geben kann, sondern dass ich wieder zu dem zurückkomme, was wirklich wichtig ist dass Menschen gerettet, erlöst und gesegnet werden. Und ich möchte gern mit euch beten, dass uns Gott das schenkt. Wenn ihr da einen Amen dazu habt, wäre mir das eben recht. Und sonst würde ich euch ermutigen, einfach darüber nachzudenken, über diesen Text. Und vielleicht statt Petrus dich mal einsetzen. Und mal gucken, welche Hürden du hast, die für dich unmöglich sind, wo du sogar noch eine theologische Begründung für rausbringst wo die Tradition dich eingeholt hat. Zehn Jahre nach Pfingsten <lacht> bist du auf einmal mittendrin in diesem Fahrwasser. Herr Jesus, ich möchte nicht einfach nur darüber lehren oder predigen. sondern Ich möchte sagen, hier bin ich. Ich brauche diese Herzensveränderung. Wenn ich sehe, worüber ich mich unterhalten habe in den letzten Wochen, wie viel Todes dabei rausgekommen ist. Und ich ganz vergessen habe, dass du gekommen bist, dass Erlösung kommt. Herr, ich danke dir für unsere Gottesdienste, die wir feiern dürfen, auch für die Freiheit, die du uns jetzt in diesem Monat auch wieder lässt, aber wir möchten noch mehr deinen Herzschlag für die Verlorenen dieser Zeit sehen. Ich möchte ganz gezielt beten, dass du uns Kontakte schenkst zu Restaurantbesitzern, deren Existenz momentan bedroht ist. Zu den Künstlern, die jetzt kein Einkommen mehr haben. Zu den Hoteliers, zu den Angestellten im Hotel, die jetzt vielleicht entlassen werden für die Studenten, die keinen Job mehr finden. Ich bete aber auch für die, die ratlos sind und ängstlich sind in dieser Zeit. Ich bete für unsere Politiker. Herr Jesus, vergib mir, wenn ich so viel gemeckert habe. Ich möchte bitten, dass du ihnen Weisheit gibst, wie wir mit dieser Situation hier umgehen. Und ich bete für uns als Gemeinde, dass die Liebe in dieser Zeit untereinander noch viel stärker wird, obwohl wir uns weniger sehen. Dass wir uns mit nichts auseinanderdividieren lassen, sondern deine Herrlichkeit suchen. Ich bete, dass du ganz neu deinen Geist ausgießt auf uns. Dass du uns ein gehorsames Herz schenkst, diesem Geist zu folgen. Und noch eine Bitte möchte ich anschließen, Herr Jesus. Ich möchte wieder sehen, wie dein Heiliger Geist fällt. Komm, Geist Gottes, wirk du das ganz neu unter uns. Komm und berühre du uns. Amen. Jetzt hätte ich noch einen zweiten Teil hinterher, der kommt irgendwann. Aber ich dachte, wir brauchen eine Coaching-Situation vom Heiligen Geist, ganz neu, dass er zu uns spricht.